Bei uns am Sportbusiness Campus steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen die Neugierde in der Wissenschaft zu entdecken, die Zusammenhänge in der Wirtschaft und vor allem auch in der Praxis zu verstehen und umzusetzen.